Okay, ich bin wieder da. Willkommen zurück bei The Witcher 3 Wild Hunt. Ich habe eine kurze Pause gemacht, wobei ich kurz ein paar Stunden... Ja, sagen wir mal ein Tag heißt. <lacht> ja, das war ein ganzer Tag. Okay, wir machen direkt weiter mit dem Training, bevor ich hier... Ne? Ich was auch immer. So, jetzt müssen wir Bomben Bomben zielen. Halte mittlere Maus, als gedrückt ist. Ziele auf einer der markierten Trainingsposten und lasse zum Werfen los. Okay, das kriegen wir hin. Ich sollte hier, glaube ich, drin stehen bleiben. So, jetzt. Gewonnen? Ich glaube, ich habe gewonnen. Das kampf story ist jetzt vorüber. Du kannst nach Belieben mit mir weiter trainieren. Beende das Training, in du das Schwert mit C wegsteckst. Okay, gut. schaffen wir. Das reicht. Wir trainieren nach Belieben weiter. Okay, Mann. Vor allem, er sagt... Oh, Na, komm schon. okay. Anscheinend habe ich doch noch nicht genug trainiert. Alles gut, wie sie mir. Hast du genug? Oh, machen wir mal Art. Scheiße. Okay, okay, wegstecken. Tschüss, tschüss, ich hab genug. Okay. Wow, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Siri, komm jetzt runter. kleine satansbraten sobald sie zurück ist darf sie alle schwerter in kermorhen polieren hast du den helm Siri? und ich werde dafür sorgen dass du kein schwert vergisst laissez oui, c'est mien. alles klar mhm. ein albtraum was für einer das zu erklären würde ewig dauern bis zur dämmerung ist es noch hin wir haben zeit er begann im gästezimmer in kermorhen ich entspannte mich in der wanne und neben mir war triss jennifer Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Mhm. Mm mhm. Mm Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Im Traum ging ich los und suchte Ziri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Hm kleine teufelin ich habe kinder ausgebildet die schneller und stärker waren aber keins hatte ihren charakter er ist nicht gut ausgegangen oder dein traum nein die wilde jagd tauchte auf und griff ciri an ich konnte mich nicht rühren stand da wie angewurzelt es war nur ein traum Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Jennifer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. <lacht> Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wüsima. Hm. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich habe das Einhorn noch. Eine Privatsache. Eine sehr private. Aha, verstehe. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht nicht ganz. Und das wird wohl das Beste sein. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Jennifer haben? Zwei, drei Tage. Die Spur ist frisch. Aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Hörst du das? Ich höre und rieche es. Ghule. Los. Ah, direkt im Kampf. Okay. Monster. Das Leben auf dem Festland und aufs Skellige ist hässlich. Doch ist hässlich. Brutal und kurz. Der Krieg verwüstet das Land und und die, er verschont, leben in ständiger Angst vor den zahllosen Monstern, die vor den Städten und Dörfern lauern. Monster werden mit einem silbernen Gesundheitsbalken. Silber? Sil Monster werden mit einem silbernen Gesundheitsbalken über den Kopf dargestellt. Der zeigt, dass du mit einem, dass du mit dem Silberschwert gegen sie kämpfen solltest. Das ist nett. Leertaste zum Fortfahren. Dann kämpfen wir mal gegen die Gule. Mal schauen. Hi, gut. Es sind aber ganz schön viele, ja? Du greifst nicht, mein Pferd, an, mein Freund. Nein. Das lasst ihr sein. Geht weg. Tschüss. Weg hier. Oh, okay. Mist. Wesimir hat noch an. Wesimir, ich helfe dir. Wesimir, hier. Ja. Ah. Ah, oh, okay. Wir haben es geschafft. Adrenalinpunkte. Wenn du Gegner angreifst und triffst, erhältst du Adrenalinpunkte. Bestimmte Fähigkeiten gestatten dir das Ausführen von Spezialangriffen. Für die Adrenalinpunkte erfordern für die Adrenalinpunkte erforderlich sind. Diese werden beim Einsatz verbraucht. Außerhalb des Kampfes verringern sich deine Adrenalinpunkte allmählich. Na klar. Wenn Armeen uh. durchziehen, ist das folgen ihnen Nekrophagen. Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen. Okay, weh sie mir? alles gut. Vitalitätsregeneration. Du kannst Vitalität regenerieren, indem du isst oder trinkst oder mindestens eine Stunde lang meditierst. Hinweis. Auf den Schwierigkeitsstufen Blut, Schweiß und Tränen und Todesmarsch kannst du durch Meditieren keine Vitalität generieren. Regenerieren. Äh, das mache ich nicht. Ich habe irgendwie den zweit genommen, beziehungsweise den dr drittschwersten. Keine Ahnung, mal gucken. Wir können das ja noch ändern. Essen und trinken kannst du auf den Plätzen für G Konsumgüter ablegen und während des K Kampfes rasch darauf zugreifen zu können. Drücke R oder F, um sie zu verzehren und Vitalität zu regenerieren. Es befinden sich Lebensmittel auf dem obersten Platz für Konsumgüter. Drücke R, um sie zu essen und einen Teil deiner Vitalität zu regenerieren. Ich glaube, das brauche ich aber gar nicht bin voll, oder? Pferde aufsitzen. nähere dich einem Pferd und drücke E zum Aufsitzen. Aber ich nehme erstmal das Giftextrakt. Und... Okay. Ich nehme hier erstmal mal alles mit. Ich... Es kann natürlich sein, dass ich hier alles brauche. Oder dass ich gerade meine Zeit verschwende, weil man mein... Inventar E geklärt wird, beziehungsweise geleert. Eine Boosted Blue. Die wird wahrscheinlich sehr wichtig sein im späteren Verlauf, habe ich das Gefühl. Giftextrakt und Ghoulblut habe ich jetzt schon einige Male gefunden. Nachdem ich alles entleert habe, beziehungsweise auf der Karte, sehe ich hier noch was. Sehr viel. Balissafrucht. Balissa Wir nehmen einfach mal wirklich alles mit. Eine Nies... Ne, Nieswürzblütenblätter. Okay. Die sind dann gegen Schnupfen, oder wie? Was gibt's hier noch? Blü Blütenblätter der weißen Möte. Hört sich an wie so eine Hexe. Verbena. Schöllkraut. Und noch eine Wusteblume. Okay, das ist das ist interessant, dass es hier echt so viel gibt. Vor allem so verteilt. Gibt's hier noch irgendwas? Da vorne sind noch zwei Blumen. Einmal der weißen Möte. Nein, bleib bei mir. Meine weißt, Möte Ohren, was ist das? Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Okay, dann geht's weiter, keine Sorge. Okay, Pferde. Hexer sind meistens unterwegs und er erledigen Aufträge. Sie ziehen durch tiefe Täler über hohe Berggipfel und durch modrige Sümpfe. Zum Glück kann Geralt sich unterwegs stets auf sein Pferd Plätze verlassen. Drücke X um Plätze zu rufen. Das habe ich jetzt auch verstanden. Pferdkanter. Halte umschalten und links gedrückt, um zu kantern. Das Nein, ist weil Traben sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Kriegen oh. wir hin. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Okay, okay. Dann reiten wir einfach mal wie Sie mir hier, ja? Pferdgalopp. Drücke in der Bewegung zweimal umschalten links und halte es gedrückt, um zu Der Zugablier. Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Ey. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Reich, meinst du? Temerien und Adam gibt es nicht mehr. Radovit hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Äh, wow. Langsam. Wow. Was ist jetzt los? Einige Zeit später. Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Ist er weg? Ja. Komm raus. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Jetzt... okay, ich, ich würde sagen, ich habe noch keine Kronen bekommen. Das heißt, ja, gib mir mal Kronen her. Mal gucken, was dann passiert. Ein paar Kronen können wir immer gebrauchen. Bin leider gerade schlecht bei Kasse. Die Nilfgaarder haben meinen Besitz beschlagnahmt. Und jetzt dies... Hier. Zurück zur Spur? Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber... Hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas? Keine schlechte Idee, zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pa, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Alles klar. Dann lieber Herr. Eine Auftrag Aha, okay. Greifen. Ich weiß nicht, soll ich das jetzt immer alles lesen? Ich denke, erstmal, oder? Greifen. Ja, halb Adler, halb Katze. Wie auf dem Wappen des Grafen. Nur dieser hatte statt, statt des Zepters meine tote, meine tote Kuh in den Klauen. Anonymer Zeuge eines Greifenangriffs. Greifen waren einst nur hoch in den Bergen anzutreffen, wo sie, im, wo sie Murmeltiere und Wildziehen jagten. Doch na, doch nach ihren ersten Kontakten zu männlichen Siedlern wechselten sie jedoch zu einer sehr viel reichhalterigen und einfacher zu jagenden Beute, nämlich Kühe, Schafe und Schäfer. Diese einst seltenen Kreaturen, halb Adler, halb Wildkatze, vermehrten sich daraufhin innerhalb weniger Jahre zur schlimmsten Plage der nördlichen Königreiche. Besonders verhasst sind sie unter Unterarten Königreifs greif und Erzgreif. Okay. Was gibt's hier noch Schönes? Gule. Gule richten nachts her heraus. Ne. Gule kriechen nachts heraus. Halten, halten ihren Leichenschmaus. Punkt. Lebt ein... Lebt ein Schmaus noch irgendwie? Kein Problem, den töten sie. Kinder rein. Wow, ich habe das erst nicht verstanden, aber dann am Ende wird's erst... Wow, ist es ein Reim. Okay. Gule und Gravier... Grafriere sind schwer zu beschreiben. Man könnte behaupten, sie sehen doch sehr menschenähnlich. Doch tatsächlich sind sie die reinste Negation alles Menschlichen. Ich merke das jetzt erst. Sie haben ja richtig menschliche Gesicht und so. Sehe ich gerade in der Mitte. Ähm, sie haben Arme und Beine wie Menschen. Doch sie laufen auf allen Vieren wie Hunde oder Dachse. Sie haben menschenähnliche Gesichter, doch nach doch nach Zeichen von Erkennen, Vernunft oder auch nur Bewusstsein, sucht man darin vergebens. Sie werden nur von einem einzigen Trieb gesteuert. Der unstillbare Gier nach Menschenfleisch. Okay, wirksamen Kampf, was ist das? Öl. Art. Achso, okay, hier kann man dann, falls man die dann sieht, kann man hier mal kurz reingucken, was gut gegen die ist und dann das einsetzen oder wie... Werden wir noch ausfinden? Okay, drücke Escape, um das Bistarium zu schließen. Bistarium. So, Escape. Haben wir geschlossen. Okay, wenn wir mal Lust haben, können wir ja mal eine Folge machen, wo nur gelesen wird. Dann bemühe ich mich dann auch endlich mal. <lacht> mal gucken. Bücher. Und das Handwerk. Oh Gott. Okay, ich weiß, ich sehe schon, da wird einiges auf uns zukommen. Nur Waffenspiele können Waffen und nur Rüstungs und nur Rüstungsspiele können Rüstungen herstellen. Suche nach Symbolen, die ihren Standort auf der Karte und Minikarte anzeigen. Okay, dann lassen wir erstmal die Finger davon und folgen erstmal wieder Wesimir! Plötze, komm her! Also, ein Greif so nah am Dorf. Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier und auch noch bei der Hauptstraße, vielleicht liegt es am Krieg, alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch, das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Okay, auch nicht. So, besiedelte Gebiete, wir sind gerade in Weißgarten angekommen. Uh, Unsere Quest, mein Auftrag, suche die Taverne im Weißgarten auf, weil Jennefer da wahrscheinlich drin sein könnte oder vielleicht jemand davon was gesehen, was von ihr gesehen hätte. So, besiedelte Gebiete. Du nährst dich einem Dorf. Störe dessen fein, dessen Frieden nicht. Denk daran, Wachen tolerieren Diebstahl nicht und sehen es auch nicht gern, wenn du andere übermäßig belästigst. Oft werden von den Einwohnern Anschlag, Anschlagbretter in die Siedlungen, wie Dörfern und Städten aufgestellt. Diese Anschlagbretter sind auf deiner Karte mit einem Blatt markiert. Wirf einen Blick auf sie, um dich über Aufträge, Hexerarbeit und lokale Ereignisse zu informieren. Okay, da können wir auch gleich mal vorbeigucken. Oh. Erstmal gegen Menschen rennen. Okay. So, fährt absitzen, halte gedr E gedrückt, um abzusteigen. Meine Großmutter hat mir vom ja. Er war eines Tages verschwunden. Ähm, Anscheinend muss ich das doch nicht machen. Er hat gezappelt und geschrien. Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal! Was, Hexer? Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Ein fieses Biest. Fies? Ihr Jäger habt leicht reden. Der hat Lena vielleicht zugerichtet. Die Arme ist halb tot. Aber Jammern bringt nichts. Wie kann ich euch helfen? Mit einem Schnäpschen. Und du? Darf was zu trinken sein? Dialoge, Handel. Durch Optionen, die mit einem Beutel Geld markiert sind, wird ein Handelsfenster geöffnet. Leertasse zum Vorfahren. So, wir suchen nach einer Frau. Zeig mir, was du anzubieten hast. Äh, dann reden wir doch einfach mal direkt über unsere Frau. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, Pfeilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet kam aus richtung weidendorf geritten und äh, es mag seltsam klingen aber sie riecht nach flieder und stachelbeere so eine frau habe ich weder gesehen noch gerochen ich würde mich wohl erinnern ja es ist schwierig sie zu vergessen aber hier sind viele reisende von überall her vielleicht lohnt es sich nach ihr zu fragen Dialoggespräch beenden. Durch Dialogoptionen mit Dialog beenden. Symbol wird das Gespräch beendet. So, dann gucken wir doch direkt mal, was sie anzubieten hat. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Ja, zeig mal her. Okay, das ist auch interessant. Handeln. Kaufe und verkaufe Gegenstände im Handelsfenster. Das hätte ich nicht gedacht. Handeln. Doppelklicke auf einen Gegenstand, um ihn zu kaufen. Okay. Handeln. Drücke Escape um das Handelsfenster zu schließen. Okay, das ist alles sehr, ne? Waffen. So, das hier rechts an... so, das hat er. Das habe ich. Ich habe nur einen... Was? Eine Fackel? Ich habe da nicht nur eine Fackel. Ich habe doch gerade mit einem Schwert gekämpft. Okay, anscheinend gucken wir uns das doch später nochmal an. Ich bin vielleicht im... noch im Tutorial oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall gucken wir jetzt mal in der Bar rum. Vielen Dank für alles. Danke. Für alles. Okay, sorry, dass ich es das sage. Nächstes Mal sage ich gar nichts mehr, dann sagt ihr halt alles. Ey. So. Meister Hexer! Wärt ihr gewillt, den Greif zu töten? Das Biest ist eine Landplage. Zuerst hat er nur Vieh gerissen, aber jetzt bevorzugt er Menschen. Wir trauen uns kaum noch raus. Wenn uns jemand bezahlt, sagen wir nicht nein. Ey, Gerald, ich bin der Spieler. Du darfst nicht einfach Quests annehmen, ich muss das machen. Die müssen mich fragen. Das geht gar nicht. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterisch bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Jennifer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Hast du okay, Die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch. Solange sie nicht die Ernte verbrennen. Oh, Drommle, Drommle. Du bist dümmer als ein Hahn ohne Kopf. Warum ziehen sie die Linien, hm? Um unser Land aufzuteilen und ihren Leuten zu geben. Alles klar. Okay, wiesi mir. Ich verabschiede mich... Viele. Okay. Okay, wiesi mir. Ich verabschiede mich heute von dir. Und zwar... Sehen wir uns morgen oder übermorgen mal gucken. Ich würde sagen... Bis denn... Euer Hikyu. Einen wunderschönen Tag euch allen.